Ja, hallo. Äh, ich möchte ein bisschen was über ähm, Seeming in äh, Plon erzählen. Ähm, genauer gesagt, äh, gar nicht mal nur für Plonen, weil die Technologie, die ich hier vorstelle, kann man auch für andere Systeme einsetzen. Ähm, wie Armin gerade schon erwähnt hat, äh, gibt es in Plonen eine äh, Technologie, die heißt Yasuo. Ähm, normalerweise habe ich halt das Problem... Ich habe immer Designer, eine Designer Ebene, die wollen Templates und so weiter und ich habe irgendwo ein komplexeres System wie, wie uh, einen CMS-Plon uh, unter anderem und uh, ich will jetzt diese Sachen halt zusammenbringen. Und mit Jaso kann ich das wirklich hundertprozentig uh, trennen in ein komplett statisches Team und auf der anderen Seite halt eine Anwendung. Und beide haben miteinander überhaupt nichts zu tun, müssen auch voneinander nichts wissen und uh, ich definiere über ein Regelwerk, uh, wie die Inhalte zusammenkommen. Das passiert in Echtzeit um, unter der Motorhaube mit XSLT-Transformationen. Das gibt schon sehr lange, aber es ist sehr kompliziert, sage ich jetzt mal, das zu schreiben und man äh, man hat auch bei reinem XSLT äh, das Mockup mit der XSLT-Logik halt äh, miteinander verdrahtet, was sich halt schlecht wiederverwenden lässt. Die ASO bietet halt eine Abstraktionsebene höher ähm, und äh, macht halt es möglich, quasi dieses Regelwerk, was ich definiere, auch immer wieder zu verwenden. Das kann ich zu 90% von jedem Team mitnehmen und äh, muss halt nur kleine Anpassungen an der Stelle machen. Genau. Ähm, ich zeige das einfach mal. Ich habe hier jetzt äh, einen Plon-Seam. Das ist nicht die Standardansicht, sondern das ist äh, eins der Beispiel-Seams, was bei dem Diazo-Support äh, gleich mit drin ist. Ich habe jetzt hier ganz normal die Plone-Oberfläche Und äh, was ich machen kann ist, ähm, ich kann äh, in mit Diasso halt äh, auf der einen Seite so ein statisches Team haben, wie ich eben schon gesagt habe. Man sieht hier ähm, noch. Dass hier so ein bisschen Bootstrap, also alles so statische Sachen noch drin ist, ein paar Bilder und so weiter. Ähm, das ist alles nichts, was mit, mit Plone selber erstmal zu tun hat. Und jetzt habe ich halt hier so ein Regelwerk. Das sind so ein paar XML-Regeln, die hier drin sind. Die meisten, wie gesagt, kann man immer wieder kopieren. Ich zeige einfach mal in einem Beispiel, ähm, wie der Content quasi hier reinkommt. Und äh, wenn ich jetzt das Reload machst, dürfte eigentlich der Content weg sein. Habe ich gespeichert. Das ist wieder der Vorführeffekt. effekt ähm, Vielleicht erkläre ich es einfach, was hier passiert. Ähm, und zwar, ich habe in Diasso so ein paar Anweisungen, Replace Before, After. Replace in, in dem Sinne ersetzt einfach ein Element aus dem aus dem äh, Content. Content ist in dem Fall das CMS-Plon hier an der Stelle. Das kann aber auch jede beliebige andere äh, Plattform sein. Ähm, auf der anderen Seite habe ich äh, das Theme. Das Theme ist halt mein Mockup, was parallel da liegt. Und äh, ich kann, wenn ich hier vorne diese äh, diese CSS diesen CSS-Präfix davor habe, kann ich ganz bequem nicht mit Xperf schreiben, sondern ganz normal das, was ich kenne, so wie Style StyleSheets auch adressiere, kann ich Elemente adressieren. In dem Bereich hier das Contact-Element und auf der Sieben-Seite füge ich das innerhalb des Content-Elements hinzu. Hier sieht man gleich eine kleine Besonderheit. Ich kann hier 7 stehen haben oder ich kann 7-4 stehen haben. Das ist der einzige Unterschied ist, wenn ich nur 7 stehen habe, dann würde ich das ganze Element ersetzen. Ansonsten ersetze ich die, die Kind-Elemente von dem, von dem äh, adressierten Element. Und äh, Ich habe hier mal was vorbereitet, mit dem man halt auch noch mal eine etwas äh, interessantere Sache noch zeigen kann. Und zwar kann man on the fly... Inhalte auch von anderen Websites sich reinziehen. Wenn es dann mal funktioniert hier. Ich jetzt irgendwas hier. Ist natürlich der schöne Vorführeffekt. Ähm, ich glaube, ich habe hier irgendwo Mist gebaut. Gut, finde ich jetzt nicht, kann ich am Stand aber gerne noch mal zeigen. Ähm, was ich gemacht habe hier, das haben wir eben schon mal durchgespielt. Äh, ich bin einfach hingegangen, habe mir von unseren Freunden von äh, Redaxo, ähm, hier einfach die, die Website, die ist hier parallel auch da, die kann auch im Netz liegen. Ähm, ich bin hingegangen, habe mir geguckt, okay, ich möchte den Content hier haben. Und äh, der Content ist hier über die über die, äh, über, äh, über die ID left quasi adressierbar. Ähm, dann gehe ich halt in, in die Yasso hin und kann halt die gleiche Geschichte machen, wie ich eben gezeigt habe. Ich adressiere den Content mit äh, mit dem Attribut ähm, und ich adressiere in meinem Mockup quasi den Platz, wo ich es hinhaben möchte. Und ich gebe per, per Haref an der Stelle einfach nochmal zusätzlich äh, an, dass... Äh, dass der Content von einer anderen Seite kommen soll. Ich kann noch mal kurz gucken, ob ich hier eventuell doch nur einfach einen Fehler gemacht habe, aber. Nee, eigentlich nicht. Ähm ja. Ähm Ja, ja, Ich kann es nochmal aktivieren, vielleicht geht es dann besser. Ja, hier sieht man es jetzt. Also, ich habe jetzt. Äh den, den, den Quelltext quasi direkt von der von der Redaxo-Seite ähm, mir in Echtzeit rübergezogen und was ich damit machen kann, ist halt ich kann äh, zum einen klar diese flexible seam geschichte machen, ähm, sodass ich das halt sauber trenne, aber zum anderen noch viel äh, viel interessantere Sachen, ich kann externe Systeme integrieren, ich kann in Echtzeit äh, das Markup ändern, ich kann aus einer Definitionsliste ein ul tag machen, wenn ich Bootstrap verwenden will und bestimmtes Markup brauche, aber vielleicht keine, keinen Einfluss auf die eigentliche Anwendung habe, ähm, weil das zum Beispiel CR ist, auf, dem ich, auf das ich keinen Einfluss habe, oder ein geschlossenes System, was mir ein bisschen HTML anbietet, dann kann ich die Sachen integrieren, kann die unter eine Oberfläche äh, stecken. Ähm, das ist so einfach wie ein iFrame, aber sehr flexibel, weil ich halt, ich habe den Content komplett im Plon drin am Ende und ich kann hier meine Style-Sheets drauf anwenden und kann halt das wirklich komplett nahtlos integrieren und habe halt das wirklich unter einer Motorhaube. Das, das macht das halt so, so äh, genial. Ähm, und die Technologie steht auch außerhalb von Plon noch zur Verfügung. Die sind Plon sehr gut integriert, man hat ein paar mehr Möglichkeiten, aber man kann das auch für alle anderen Systeme verwenden und kann halt damit wirklich äh, Integration betreiben, ähm, die halt sehr, sehr mächtig ist. Ja. Gut. ja, wir haben leider nur ein bisschen Zeit. Äh, wir sind hier vorne am Stand zu finden, wir können da ganz viel drüber erzählen, können auch viele Details, äh, einfach nochmal zum allgemeinen äh, äh, Geschichten wie Barrierefreiheit und so weiter, habe ich jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Plon ist per se barrierefrei, äh, hat auch so Shortcuts und so weiter drin. Ähm, das guckt man sich einfach im Detail an. Ja,